Hallo meine lieben Freunde vom Jahrmarkt, anno dazu mal in Mein Name ist Josef Müller aus Bergen-Schlapper. Ich reise in der dritten Generation mit, mal mit unserem historischen Radwurstpavillon. Hier sehen Sie zum Beispiel auch meine Großeltern, die 1949 mit dem historischen Radwurstpavillon angefangen haben und doch leckere Radwürste nach eigenem Familienrezept verkauft haben. Der Bratwurstpavillon hatte damals mein Großvater, gelernter Schreiner, selbst zusammengebaut. Auf diesem Bild sehen Sie meine Mutter, die wir damals, das 50-Jährige bei uns in Berge auf dem Marktplatz vom Rathaus gefeiert haben. Wir wären in diesem Jahr, das 11. Jahr, nach Kommen gekommen. Leider fällt es durch Corona aus. Ich hoffe aber, dass wir uns im nächsten Jahr, wenn alles vorbei ist, gesund wieder an unserem historischen Ratbuspavillon an der Schmiede in Kommen sehen werden. Wir wünschen Ihnen schöne Ostertage und bleiben Sie alle gesund.